Jesus hat uns das höchste Gebot der Liebe gegeben, welches wie folgt ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Teil bedeutet, dass wir ganz auf Gott ausgerichtet sind. Mit unserem Denken, mit unserem Herzen, mit unserem Handeln. Dass wir sollen das, was wir haben, für Gott einsetzen. Und wir sollen es nicht nur für ihn einsetzen, sondern wir sollen es auch ihm unterstellen sondern seiner Führung unterstellen. Und dazu gehört auch der Verstand. Das heißt, wenn Gott uns etwas zeigt und zu uns spricht, dann sollen wir auch danach handeln. Wir sollen nicht erstmal nachdenken und sagen, Moment mal, was bedeutet das? Macht es jetzt überhaupt Sinn? Wir dürfen uns schon fragen, was es bedeutet, aber wir sollen Gott nicht hinterfragen. Und wenn wir nicht wissen, was es bedeutet, dann dürfen wir zu Gott kommen und ihn wieder fragen, was bedeutet das Gott? Und er wird uns die Antwort schicken. Und es ist auch gut, über Gottes Wort nachzusehen, denn wenn Gott was sagt, dann ist es immer gut und es macht immer Sinn und es wird immer zu Guten führen. Wir können Gott ganz vertrauen. Wir können alles an ihn abgeben. Und wir sollen sogar alles an ihm abgeben. Und Im Vertrauen auf Gott sollen wir handeln. Und im Handeln dürfen wir dann das nutzen, was er uns gegeben hat. Aber in erster Linie immer erst auf Gott. Immer erst nach seinem Willen fragen. Der zweite Teil, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ist einfacher zu verstehen, soll die anderen so behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Die zwei Gebote sind von uns aus gar nicht einzuhalten. Wir brauchen Gott dazu. Wir brauchen Gott in unserem Leben, wir brauchen Gemeinschaft mit ihm. Aus eigener Kraft können wir die Gebote nicht halten. Deshalb brauchen wir sein Geschenk, seine Liebe, damit wir überhaupt in Liebe handeln können und die Liebe weiter schenken können, die er uns schenkt. Das heißt, wir brauchen Jesus in unserem Leben.